Der Jennbach, ein Wildbach, der dem Mendelsteingebirge entspringt und über die Wasserfälle nach Bad Fallenbach verläuft. Die Wanderung beginnt vom Wanderparkplatz des unteren Jennbachtals und nach wenigen Metern sieht man die 2010 errichtete, eindrucksvoll massive Schiebesperre, die Bad Fallenbach vor dem Muren schützt. Das raue, intakte Gewässer und die Auen bilden den Lebensraum für eine Vielzahl von Tieren und Pflanzen. Die Stärke, die Ausdruckskraft und Energie der Natur erlebt man hier auf eine vielfältige Weise. Beginnend mit mehreren vorgelagerten Kaskaden endet unsere kleine Wanderung mit dem eindrucksvollen Wasserfall. Der facettenreiche Jenbach ist ein großes Biotop, spannend, abwechslungsreich, beruhigend für seine Besucher und inspiriert die Naturbelasten Augen, um die umliegende Natur zu erkunden. Die Gewalt der Natur wird einem bewusst durch den Namen Jenbach, der sich von Jägerbach ableitet. Beim Abstieg wird einem bewusst, dass Natur eine gewaltige Kraft ist und dennoch die kleinen Biotope unsere Aufmerksamkeit benötigen, um sie zu schützen.